Gesucht. Das DRK Filmstudio braucht Verstärkung. Hast du Erfahrung in Fotografie, Film oder Moderation? Oder möchtest du genau das lernen? Dann bist du genau richtig beim ehrenamtlichen DRK Filmteam. Informieren kannst du dich unter filmteam@drk-karlsruhe.de. Hier ist das DRK Filmstudio. mit Bitte. Roten Kreuznachrichten Ich bin Helena Spranger Begeistert Ge in Not was 13.000 Menschen benötigen jedes Jahr die Hilfe der DRKB-Wache um bei Notfällen in der und mit ich Deutschland schnell von Ort zu sein. In Tag für Tag. Zwei zwölftausend hier. ist da hier das DRK da da da. filmstudio Studio mit den Nachrichten. Ich das bin Juliana. Lutre Leben. Etwas mit 112 Millionen Blutspenden werden pro Jahr benötigt. Mit nur einem Spende kann bis zu drei Schwerkranken oder Verletzten geholfen werden. Das Rotkreuz führt jedes Jahr über 40.000 Blutspenden in Deutschland durch. Hier ist das DRK-Filmstudio mit den Rotkreuz-Nachrichten. Ich bin Lukas, Bergsteiger in Not. Fast 13.000 Menschen benötigen jedes Jahr die Hilfe der DRK-Bergmacht. Um bei Notfällen in den Hoch- und Mittelgebirge, Mittelgebirgen Deutschlands schnell vor Ort zu sein, energieren sich Tag für Tag 12.000 ehrenamtliche Bergretterinnen und Bergretter. Hier ist das DAK Filmstudio mit den Rotkreuz Nachrichten. Ich bin Elias Toliasi. Babysitter gesucht. Der DAK Kreisverband Karlsruhe bietet einen Babysitterkurs an und hat einen Babysittervermittlungsdienst eingerichtet. Eltern und Alleinerziehende sollen mit der Such der Suche nach geschulten und zuverlässigen Babysitter unterstützt werden Musik